Über Bluetooth kann ich Nachrichten an andere Microbits versenden und auch Nachrichten empfangen. Wie du vielleicht weißt, gibt es zwei Versionen von mir. In der neueren Version habe ich noch mehr zu bieten. Ich verfüge über einen Lautsprecher, über den ich Töne und Melodien abspielen kann. Das hört sich dann beispielsweise so an. Die neuere Version von mir besitzt zudem ein Mikrofon, über das ich die Lautstärke in der Umgebung messen kann. Ich kann dann unterscheiden, ob du mit mir flüsterst oder mir etwas laut vorsingst. Ganz versteckt findest du oberhalb der LED-Matrix meinen neuen Touch-Sensor. Aufhören, das Kitzel! Wie du mir sagen kannst, was ich tun soll, erfährst du dann im nächsten Video.